Jo, moin Leute, ähm, erstmal ja, vorweg Dankeschön, dass wir mittlerweile zur stärksten Gesundheitsbewegung so verhältnisgesehen zu Zuschauerzahlen und Bewertungen in Deutschland auf YouTube gestiegen sind. Das ist wirklich amazing, also ich bin total überwältigt, ähm, dass wir in den letzten vier Videos irgendwie 10.000 Daumen ungefähr fast bekommen haben von euch. Ähm, danke und das habe ich und du geschafft. Ja. Und äh, ja, da kann man echt ruhig mal klatschen. Auf jeden Fall wirklich danke, danke, danke dafür. Äh, ja, ich mache das Video. Warum? Weil ich arbeite ja noch nebenbei in einer geschlossenen Einrichtung. Und da hat es mich, ja, mich erwischt. Ich war ähm, involviert gewesen. Äh, und ich habe eine Gehirnerschütterung, eine ziemlich miese. Und ich kann gar nichts lesen. Äh, da wird mir, weil ich sofort Kopfschmerzen bekomme. Ähm, die Lichter sind auch gerade super krass. Ähm, ich kann nichts essen. auch, Da wird mir auch relativ übel. Und... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich muss jetzt Montag nochmal zum Arzt, das ist sowieso wegen Krankenschein halt und dann muss ich nochmal abklären. Ich hoffe, das wird aber bis morgen schon irgendwie, weil es wird es wieder schlimmer auf jeden Fall. Also es ist vor drei Tage her jetzt gewesen und heute ist es ein bisschen schlimmer geworden und naja, ich hoffe mal, das wird alles gut werden. Aber wie gesagt, ich fühle mich auf jeden Fall nicht in der Lage, irgendwie Videos zu machen und ich weiß auch auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich werde so schnell wie möglich wieder für euch was machen. Aber erstmal geht's halt einfach nicht und nicht, dass ihr denkt, oh, passiert halt nicht. Normalerweise alle vier Tage lade ich ein Video hoch. Ja, ja deswegen, nur dass ihr mit, damit ihr nochmal Bescheid wisst. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ich bedanke mich. Ich würde mich auf jeden Fall super einen Daumen nach oben freuen und äh, würde mich auch über einen sehr, sehr netten Kommentar von euch freuen. Ähm, ja, damit meine Genesung dann auch irgendwie schneller passiert, das wäre ganz schön. Und ja, danke, danke auf jeden Fall nochmal dafür und ich freue mich, euch alle bald wiederzusehen. Da freue ich mich ganz, ganz doll drauf, ja. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal, ja. Bleibt mir treu. Ciao.